Klingelsturm hier in Pokémon Karmesin. Team Star wird jetzt verprügelt über ein Pokémon. Wir sind nämlich bei Irsa. die Feuer, das Feuermitglied von Team Star. Und krach, piep. Wir haben einen Eindringling, der durchs pures Glück gegen eine der anderen Banden gewonnen hat und jetzt, jetzt man das aufnehmen will. Zeigen wir ihr, was Team Star wirklich drauf hat, machen wir sie fertig. Herrgott, Eindringlinge, du musst es schaffen, in der von 10 Minuten 30 unserer Pumpe zu besiegen, sonst rührt unser Boss nicht mal einen kleinen Finger. Okay, da habt ihr das gehört. 30 Pummel besiegen. <lacht> Unter 10 Minuten. Ich meine, letztes Mal haben wir gerade mal 2 Minuten so gebraucht von 5. Das wird kein Problem, denke ich. Rauf da! Hi! Na? Rauf da! Yeah! Hier ist ein Kamaub. <lacht> Falsche Richtung! Na los kämpft schon. Du, du, du, du, du, du, du, du, ja, ich glaube, größtenteils haben wir nur die Zeit brauchen, um die Pokémon zu suchen. Ja, jetzt sollten wir vielleicht ein bisschen besser aimen. Okay, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Ich kann hier meinen Coral nicht rausholen, aus irgendeinem Grund. Ist aber kein Problem, auch ohne ihn schaffen wir es rechtzeitig. Super schnell. Kurtel und Fukano sind hier auch noch mit dabei, von der Partie. Yeah. Alle down. Wir haben jetzt schon fast die Hälfte. Mit nicht mal eine Minute, also ich glaube das zeigt dass man zehn Minuten hier definitiv nicht braucht das ist wirklich nur eine Zeitverschwendung, die zehn Minuten also keine Ahnung aber sehe ich halt so wenn jetzt alle anvisiert hier ja okay gut hier sind noch ganz viele von euch nicht schlecht. Yeah. Boah, immer die gleichen Pokémon. Ich dachte, es gibt vielleicht ein bisschen mehr variation Vielleicht ein neues Feuer-Pokémon oder so. Haben Sie überhaupt schon ein einziges neues Feuer-Pokémon gesehen? Außerhalb den Starter? Ich glaube nicht. Also ich kann mich zumindest nicht erinnern. Und hier sind unsere letzten Opfer. Das hat, das hat wir auf drei Minuten setzen können. Das wäre sogar schon... Passend gewesen. Zehn Minuten, hä? Naja, egal. Unser Schutzwall ist durchbrochen. Der Boss muss in den Plan treten. Das nächste... Mobil. Oh nein. Ich habe mich nicht erholt von letztem Mal. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, um ehrlich zu sein. Ja, so. Boss von Team Stars, Feuermitgliedern. Du bist also die Pfeife, die ich unbedingt mit uns anlegen will. Ich habe keinen Platz. Schimmer, was deine Gründe dafür sind. Aber ganz ehrlich, es interessiert mich an den Dreck. Du willst einen Kampf, also kriegst du einen Kampf. Mir ja, gibt es dazu nichts zu sagen. Dir werde ich zeigen, was mit Leuten passiert, die dich mit uns anlegen, ja? Okay, dann zeig mir es mir doch. tan solo ne? Setz richtig ab. Gegen. ihr sah. Der Schrei den man nicht gehört hat. Wie viele Puppen hat sie? Ich werde dein Feuer ausdampfen. Wie viele Puppen hat sie? Zwei. Okay, so das kurte und das Auto. Ich habe ein bisschen Angst vor das Auto. Letztes Mal ging es sehr übel aus. Und da ich nicht geheilt habe nächste Angriff wird deine Liegesträume zur Asche verkohlen lassen. Da ich keine Heiltrecke geholt habe wird das... Ja, wird das problematisch auf jeden Fall! Hä? Das war ja 0, Und warum macht es so viel Damage? Das war für alle von die von der Kim gemütigt wurden. Ich meine, okay, sie ist ein paar Level drüber, aber so viel auch nicht. Anscheinend ist das doch zu viel. Wow. Oder ich habe einfach meinen Normi für überhaupt nicht gelevelt. Also habe ich auch nicht, aber überhaupt nicht. Okay, dann versucht super ist halt. Ja, Der letztes Mal auch äh, super, <lacht> super hinbekommen. Äh, verdammt, ey, verdammt. Das sieht echt nicht gut aus, ne? Muss ich wirklich noch leveln? Ja, Hätte ich mal eine Wassertacke mit ihm? Äh, Miss Input, Miss Input. Ja, genau, genau, Miss Input. <lacht> oh Gott. Oh Gott, wenn das Ding schon so hoch gelevelt ist, habe ich ein bisschen Angst, nicht dass der Motor Level 30 oder so ist. Oh nein. Das würde ich nicht aushalten, glaube ich. Ich probiere es trotzdem mal aus mit meiner aqua gegen ihn. Das macht schon mehr Damage ohne Grund. Okay, vielleicht weil ich höher gelevelt bin mit äh, Belly das kann sein. Der macht das wie Damage Ich habe nicht eingekauft. ich hab wirklich kein Items reingekauft Ich habe keinen Laden gefunden, weil ich war auch blind, das kann sein, aber ah, Ich habe nichts gefunden ich, weiß, ich will ehrlich gesagt nicht wissen was passiert wenn ich, oh natürlich brenne ich, oh Gott Ich will irgendwie nicht wissen was passiert wenn ich den Kampf nicht schaffe Wahrscheinlich muss ich dann das ganze Gebiet hier neu machen, oder? Ich meine, so stimmt es jetzt auch wieder nicht, aber es wäre nervig. So, jetzt macht das Kotel schnell down. Ich kann das nicht mehr sehen. Ja, ich brenne, bla, bla, blablabla. Komm, bitte, Crit. Crit! Okay. Yes, war sogar ein Crit. Wunderbar! Ja, aber es hat mich noch nicht zu früh freuen. Jetzt geht der Spaß erst richtig los. Knattertox! Pah, mein Feuer brennt immer noch. Lichterloh. Das dir Starmobil. Ich heile mich erstmal und guck, wie viel Damage er überhaupt macht. Aber Wasser ist sehr effektiv gegen das, da, gegen, gegen knatter Talks. Weiß nicht, ob es verschiedene Typen gibt von den Dingen. Wenn das K, sieht auch anders aus, mit aber ich, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist immer der es ist sehr blöd, dass ich jetzt am Brennen bin. Eieiei, ah, ja, ja, ja. ich gucke erstmal wie viel Damage Aqua hat, bevor ich mich da Mit Turbo, Brrr. War das ist so viel Damage? Soll ich einfach meine Elektro-Attacke einsetzen? Ich meine, jetzt, so wie ich so gebufft wurde, müsste das ja übelst viel Damage machen, ne? Oh Gott, ich glaube, hier spule ich wieder vor.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 das doch Takoko hin. Weil er resistet ja die Feuerattacken. Relativ. Und macht noch okayen Damage. Vielleicht ist der Kampf doch noch nicht aufgegeben. Moment. finde ich irgendwas anderes, was... Hier, Limonade ist sehr gut. Eine Dose Limonade, hier mitten im Kampf so das ist sogar noch möglich vor allem wenn die ein zweimal critte auf jeden fall ja quittet auf jeden fall oh. viel damage auf einmal oh, ich weiß nicht ob das möglich ist vor allem wenn ich keine heil items ich muss man verschwenden egal ich kaufe mir einfach später neue wenn ich kann mir ist es jetzt wichtiger, noch zu versuchen, diesen Kampf zu gewinnen, weil ich kann mir gut vorstellen... Boah, warum crittest du jetzt? Das ist nicht dein Ernst? Ich muss es auch critten, das ist nur fair, wenn ich jetzt auch critte. Komm. Crit, please. Nein. Hab ich noch irgendwas? Komm, ich verschwende meinen Top-Trank, damit ich es zumindest schaffe. Trotzdem ist eigentlich für Endgame. Ja, wir sind ja relativ am Anfang, beziehungsweise eher in der Mitte des Spiels. So ein Zwischending. Okay, aber jetzt haben wir es zumindest. Ich hätte nicht gedacht, dass es noch möglich wäre, den Kampf zu schaffen. Guck mal, wie es schon so dampft. So fast kaputt ist. Jetzt geht es kaputt. Zum Glück treffe ich. Und, yes! Oh, das hat viel zu lang gedauert. Viel zu lang. <lacht> Ja. Yeah. Uff, ich hab echt versagt. Das war's dann wohl. Tja. Ein Jahr und ein paar Monate zuvor. Uff, was hätte ich versagt? Das war echt eine knappe Kiste, aber ich hab's rechtzeitig geschafft. Willkommen zurück, ihr Siete. Ich hab dafür gesorgt, dass sich einige der Knaben entwickelt haben. Damit dürfte der Energiemangel behoben sein, und das star kann endlich losbrettern. Es ist vollbracht, nur nobla, Otis. Ah, hinter dir, deiner großen Klappe stecken also doch nur leere Worte. Ach, halt den Rand! Ist, eine, ist das deine Art, danke zu sagen? Niemand braucht deine überflüssigen Kommentare, du Nervensäge! Wow, Irsa, das sagt genau die richtige. Mit deinem losen Mundwerk und schlechten Benehmen hast du dich auch nicht gerade beliebt gemacht, oder? Da liegst du falsch, Otis! Die Mädchen an der Akademie haben mir so um ihre Schönheit beneidet und sie dafür schikaniert. Ihr ist es mit Absicht so schroff und nimmt kein Blatt vor den Mund, um dem entgegenzuwirken. Aber das führt wohl dazu, dass sie negativ auffiel. Genug, Geld, Ryo, Könntest du bitte aufhören, meine Lebensgeschichte haben zu Jetzt schimmert Jetzt Leute. Es gibt wichtigeres zu tun, als uns hier zu, soffen, zu zoffen. Bald ist es soweit. Stimmt, aber Star, Endlich. Sag so, gibt es Gründe von unserem ehrwürdigen Big Boss? Ja, Big Boss hat all die Tyrannen dazu aufgerufen, sich auf dem Schwabber zu versammeln. Unsere Zeit ist endlich gekommen. Ich bin so dermaßen aufgeregt. Ich brenne richtig darauf. Daraus wurde nie was. Ich brannte so sehr auf diesen Kampf. Doch jetzt ist meine Flamme erloschen und krieg noch einen Krampf. Das ist wohl das Ende. Dein Normi findet sich echt reingehängt. Respekt. Du hast mich geschlagen. Hier mein Teamorden und sei gefälligst stolz. Ah, das kriege ich den Krampf. Oh. die Straße der Sterne. Zwei von fünf. Ah, oh, diese Themen kannst du meinetwegen auch haben. Warum nicht? Ich gebe jetzt sowieso auch bei Team Star. Aber lass mich eins klarstellen: Ich gebe diesen Orden nicht dir, sondern Normi Finn. Backer. Krasser Schuh hat die da. Und jetzt verschwinde. Du hast nicht erreicht, wofür du hergekommen bist. Hey, du bist Isa von Team Star, oder? Ich habe hier ein Pokémon, das ich gerne sehen würde. Äh, wer bist du denn? Bon! Ein Knabern? Nein, du bist. Bon! Knallos! Oh, was machst du denn hier? Dieses Kerlchen scheint hier zu sein, weil es nach dir gesucht hat. Bon! Knallos! Das scheint dich sehr gern zu haben. Als ich noch zur Adrenaline ging, habe ich jeden Tag mit ihm gespielt. Wenn ich das Flackern seiner Flamme sehe. Weiß ich irgendwie genau, was er denkt. Ich frage mich, was ein Knallos vorging, als es sich auf den Weg hier gemacht hat. Baban! Baban! Knallos! Mir scheint, als wollen alle Knallos... Äh, mir scheint, als wolle Knallos, dass du zurückkommst. Pfff, Halt einfach deinen Mund! Stimmt es, dass Team Star in seinem Verstecken einen Angriff auf die Akademie plant? So ein Gericht macht jetzt also die Runde, dann wird an Akademie ja noch genauso viel Stuss verbreitet wie damals. Fantastisch! Und was war das vorhin für ein modifiziertes Auto, mit dem du rumgefahren bist? Das war das Starmobil. Wir haben es vor langer Zeit in einem großen Kampf gebaut. Aber richtig zum Einsatz kam es erst vorhin, im Kampf gegen euch zum ersten Mal. Ihr habt das also zu, zuvor noch nie verwendet? Und von was für einem großen Kampf sprichst du? Hast du schon mal von Operation Star gehört? Operation Star, nicht Operation Star Das, ja? Nee, das ist mir kein Begriff. Ah, ihr wisst also nichts davon. Die Erinnerungen daran sind für uns von Team Star so kostbar wie ein Schatz. Hm. Okay. Also, die haben diese ganzen... Autos gebracht für einen großen Plan, aber der Big Boss, der Anführer von Team Star, kam leider nie. Erinnert nämlich ein bisschen an einen anderen Boss als Pokémon. Ring, ring! Pierre? Ja. Maike, Isa hat dir ihren Teamorden gegeben und damit ihren Boss-Status abgelegt, oder? Jo, ich bin jetzt Boss von zwei Mitgliedern, nice. Hm, Verstehe. Und ihren Boss ist die studier geliefert. Isa. Tut mir leid, ich war wieder in Gedanken. Ich hole dir noch eine Belohnung. Lass mich schnell einige LP auf dein Handy übertragen. Brumm. Danke für das Money. Und ich kann mir Teams machen. Müssen diese 90 Amps der Puppen noch stärker zu machen? Außerdem wird dir jemand vom Versorgungstrupp noch einige Material vorbeibringen. Wieder Cosima. Ha, hallo, hier ist der Versorgungstrupp. Dann ja! Ah, was soll das? Hey, lass das? Wer? Äh, das mag dich doch nur. Ich hab's gezähmt. Das ist ganz nett. Du kannst aber drauf reiten. <lacht> Und dann schläft dich. jetzt kriegt ihr beide an mir. Mein Ernst ist es für Pokémon. Ein ganz besonderes. Besonders merkwürdig, was? Verstehe ich schon. Oder ist es etwa wirklich außergewöhnlich? Aber ja, ähm, bevor ich noch so vergesse, hier deine Belohnung. Okay. Ähm, dein Name ist Mike, oder? Sag mal, was hältst du als Teil des Kampftrupps der Operation das eigentlich von Team Star? Sie sind stark. Angeblich sind die Mitglieder von Team Star nicht von Grund auf schlecht. Viele von ihnen wurden früher gemobbt oder tun sich im sozialen Umgang mit anderen schwer. Irgendwann haben sie sich dann zusammengetan, um Teams Star zu gründen. Alleine waren sie gegen das Mobbing machtlos, doch gemeinsam wollen sie dagegen ankommen. Das äh, weiß ich aber nur, weil ich ihr Konten in den sozialen Netzwerken gehackt habe. Es gibt wohl auch einen geheimen Drahtzieher, der die fünf Bosses versammelt und mit ihnen das Team gegründet haben soll. Hm, jetzt habe ich ganz schön viel geredet. Meine Kehle ist schon ganz trocken. Ja, same. Also, es also, also, gibt noch ein paar Schnecke übrig. Viel Erfolg. Ja, die machen wir aber ein andern mal. Oh yeah. Denn als nächstes... Als nächstes, muss ich mal gucken, wo ich bin. Genau, hier ist die äh, elektro gewesen. Und hier vorne, habe ich gesehen, gibt es noch einen Stahlherrscherorden. Das hört sich an, als könnte ich da schon meinen Feuer-Pokémon benutzen. Stimmt, ich muss ja noch heilen, oder? Muss ich heilen? Kann sein. Ich weiß es nicht. Ich mache einfach mal. Ist besser, wenn ich mich kurz heile. Und ja, ich muss mich heilen. Meine Puppe sind alle total angeschlagen. So, wir gucken uns mal die Route ein bisschen an. Vielleicht kämpfen wir auch gegen ein paar Trainer. Und, äh, vielleicht kriegen wir da ein neues Gewürz, ein neues Sandwich, eine neue Fähigkeit. Versuchen wir es mal. Auf den Boden habe geschmissen. Wo muss ich lang? Wir drehen uns mal ein bisschen. Ich weiß, viele mögen das nicht, dass man sich hier drehen kann, aber... Es hat schon seine Vorteile, finde ich. Naja, es wurde aber aufgeladen. I know, I know. So, wir gehen einfach den Weg entlang. So, zack. Bis wir beim Fragezeichen angekommen sind. Hier rechts gibt es auch noch was. Gibt es denn da rechts? Oder komme ich da nicht hin? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Aber doch, hier ist noch was. Warte. Wie komme ich denn da hin? Von hier. Ja, von hier. Gibt es noch einen Bonusort. Den schaue ich mir mal ganz schnell an. Ganz fix. Ach, hier ist ein Leuchtturm. Okay. Mit dem Driftlohn. Und Slimer? Ach, wie süß das Slimer hier aussieht. Ey, ich wollte nicht in den Kampf. Aber ja, hier ist ein... Hier ist eine neue Kampfmusik. Weiß noch nicht seit wann, aber das merke ich erst jetzt. Äh, gehen wir mal in Leuchtturm rein. Kletter, kletter, kletter, kletter. Bis wir ganz oben sind. Hier gibt es ein paar Pokémon, hier gibt es... paar Wanderer. Wer hätte gedacht, dass sich direkt hinter einer so modernen Stadt die weite Natur entfaltet. Das lässt das Herz halt einer Wanderin wie mir sofort herschlagen. Boah, krass, also... Moment. Ja, was ist denn der Knopf dafür? Wahrscheinlich unten, oder? Ja, unten. Ich meine, Also... ein ganz Pokémon habe ich noch nie eine sieht man es sie ja so eine kräftige Dame gesehen. Hier sieht man es ganz gut. Also, sie hat schon. Sie ist schon sehr kräftig. Cool. Und den hier habe ich einen Rotom gesehen. Das ist ein wildes, das nicht ein Smartphone drin steckt. Ein wildes Rotom gibt's hier? Cool. Eissturm ist eine gute Them. definitiv ganz gut. Hier oben auf dem Leuchtturm ist es schon ruhig. Manchmal haben ja auch Pokémon namens Voltrilast, um ihr Flügel eine Pause zu gönnen. Ja, die, da haben wir schon eins von gefangen tatsächlich Wurde mit den kindern okay, mehr erscheint nicht zu sein. Na ja gut dann gehe ich wieder back on track Oh, Da ist ja schon gleich. Oh hier ist ein Schuppel und hier ist ein Rotom Wie Leute die das immer noch denken. Nein Rotom ist kein Legi So kein Miffickel oder sonst was. Es ist einfach nur ein Rotom Vielleicht war das mal in Gen 4 geplant, ein Legi zu sein, weiß ich nicht, könnte ich mir vorstellen, aber es ist definitiv kein Legi. Auch wenn es damals in Gen 4 das Legi-Theme hatte, als man es bekämpft hat, I know. Ich dachte auch damals, es wäre ein Legi, vielleicht war es in Gen 4 noch ein Legi, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall ist es kein Legi. Und Ja, wenn man Bock hat, kann man sie fangen. Ich weiß aber noch nicht, wann man die ganzen äh, Gegenstände für Rottern bekommt. Aber ihr wisst ja, Rotom kann sich an Gegenstände verstecken und dann du äh, einen neuen Typen. Ich weiß aber nicht, wann man diese Gegenstände hier findet. Oh! Oh! Perfekt! Oh, Superball vielleicht nicht so klug, vielleicht brauche ich die noch. Na egal. Rotom zu haben ist not bad. So. Was geht da oben ab? So ein Wüstenball. Warte, was? Du bist ein Pokémon? Was? Wie herber? Das ist ein Pokémon? ist einfach nur so ein, das ist so, so ein Wüstenball. wie auch immer die heißen, aber. Diese Kerne sollen Augen sein? Das ist, das ist ein Geist-Pokémon vielleicht? Geistpflanze? Könnte ich mir vorstellen. Okay, interessant, I guess. Ich finde die Idee lustig, aber das Aussehen ist ein bisschen langweilig. Äh. Aber interessant, da will ich auf jeden Fall mal den Pogelix-Eintrag lesen, deshalb komm in den Ball bitte, ich habe nämlich keine Bälle mehr. Ich weiß, ich bin immer noch so dumm, ich weiß immer noch nicht, wo ich kaufen kann, ich sollte vielleicht mal den nächsten, nächste Folge oder so zur Akademie zurückkehren, in der Stadt dort. Die Salon, das Alona City, wie die ist. da gibt es auf jeden Fall Läden mit. Pokéband im Sortiment. Ja, Pflanzegeist dachte ich mir schon. Wie entstehen, wenn Seelen, die keinen Frieden finden, vom Wind fortgeweht werden und sich in verdorrtem Gras verheddern. Oh. So eine Seele geht einfach in so totes Gras und dann boom. Wie Cool. Hat das eine Weiterentwicklung oder nicht? Ich weiß es nicht. Ich tue es einfach mal ins Team, weil ich finde es interessant. Ich werde es wahrscheinlich nicht behalten, aber es ist trotzdem ein sehr interessantes Buch. Definitiv. Und hier ist der nächste Trainer. <lacht> ich verteile gerade niederlage zum halben Preis. Hast du Interesse? Ähm, ich verkaufe sogar eine ne Niederlage umsonst. Ja, jetzt habe ich dich aber zerstört. Ich verkaufe Niederlagen hier umsonst. Die Niederlage wirst du haben. Du wirst gegen mich verlieren. Verstanden? Bang. genau manche Pokémon können sich auch noch ein drittes Mal... Also was heißt ein drittes Mal? Zu einer dritten Form entwickeln. Wie auch unser Starter. Alle Starter können sich immer zu einer dritten Form entwickeln. Und... Wir kommen dem näher. Es wird natürlich noch ein paar Folgen dauern, aber... Ich denke gegen... dieses Stallriesen-Pokémon, was wir gleich... ...oder nächste Folge, ich weiß noch nicht, antreten werden... Dann werden wir auf jeden Fall schön viel XP für mitnehmen. Um diesem Ziel näher zu kommen. Ansonsten. Nur die wenigsten Pokémon haben wir eigentlich. Eine dritte Form. Die meisten haben nur eine Weiterwirkung. Das war's. Kopfnuss. Ah. Kannst du machen, wenn du willst. I guess. Ich habe ja sowieso meinen Delfin. Schlägt da. Brauche nicht unbedingt behalten. Ich möchte es nur äh, noch drin lassen wegen der Weiterentwicklung, die möchte ich euch gerne noch zeigen, wenn es geht. Hier haben wir die weibliche Form von Lechonk. Weiterentwicklung. Die sieht mir jetzt auch nochmal ganz gut. Oh, echt groß. Du, du, du, du, du, du, du. Ja, da werde ich gerade schläfrig, deshalb werden Crit jetzt echt angemessen. Ja. Ich bin doch schon jetzt am Schlafen. Leider eingepennt. Soll mir jetzt zu lang, deshalb wechsle ich einfach mal raus. Ja, keine Ahnung. Äh, Nomi Findergas, der braucht ja Entwicklung, äh, die die XP auf jeden Fall sehr. Für die Entwicklung, da müsste ich auch mal nachschauen, wann es sich entwickelt. Aber ja, I'm looking forward, dass es sich entwickelt. Sonst Wasserdüse, wie so ein Torpedo. Zack, Crit sogar und es ist down. Mein Trainer ist kaputt. Geschichte, aus, vorbei. Und ich gehe eben heilen. Das kam mich teuer zu stellen. Was? aberst du? Es ist jetzt Zone 3. Das kennen wir schon aus den letzten Gen. Kein neues Pokémon. Es gibt aber sehr viel von diesen Wüstengräsern. Hier ist noch ein Dick da. Wo müssen wir eigentlich lang. Müssen hier rumherum, genau. Hier gibt es auch noch ein großes Areal, aber heute bald okay. Ich weiß aber nicht, ob es hier noch irgendwas interessantes gibt. Ähm ist ja, aus so wie eine Baustelle hier, das ganze Gebiet. Ich kann einfach drüber springen. Gut, super. Boing, oh Gott, hier ist wirklich eine riesige Baustelle. Na gut, wirklich interessieren tut es mich jetzt ehrlich gesagt nicht. Hier ist ein tree ja, das ist die normale Weiterentwicklung von Dick da, aber von Schlick, da müssen wir noch gucken, wie es sich entwickelt. Ob da drei Würmer sind oder was ganz anderes. Ein Feuerstein war da gerade einfach. Ich habe einen Feuerstein. Cool. Okay, ich gehe jetzt erstmal weiter, weil das Ding ist, dass ich es erkunden von diesen ganzen Gebieten finde ich nicht so interessant. Vor allem, wenn es da nichts gibt, sondern nur Pokémon. Wahrscheinlich auch gar keine neuen Pokémon. So, wenn es da keinen neuen Pokémon zu erkunden gibt, dann finde ich es etwas boring. Vielleicht zeige ich das ein andermal. Will ich werde wahrscheinlich auch nicht jeden einzelnen Trainer zeigen. Bring, bring. Wenn du so Bescheid wirst, nur die, die ich halt auf dem Weg finde. Hey, Maike. Irgendwo in diesem Bergwerk soll sich der Herrscher des Verfolgenden Steils befinden. Gerüchten zufolge ist er unglaublich groß und super lang. So ein riesiges Pokémon sollte doch eigentlich leicht zu finden sein. Ich frage mich, wo und wo, wie ihn sich versteckt. Vielleicht ist er so richtig schnell. In dem Fall wäre es vielleicht besser, mit einem Reit-Pokémon die Verfolgung aufzunehmen. Eine Jagd? Aber dann bitte nicht wie bei Gala Zapdos, oder? Ja, vielleicht hole ich ja die anderen Gebiete irgendwann mal nach, in einem Livestream oder so. Na, ja, das wäre doch mal was. Was meint ihr? Wäre eine Idee. Aber damit wir auf jeden Fall mal weiterkommen. Schaut mal hier. Die Vorentwicklung von dem Team Stars Auto knattox das ist einfach ein Motor, <lacht> habe ich ja gesagt. Und ich finde es lustig, das ist, dieses Pokémon mit der Weiterentwicklung wurde schon so oft in Promotion Images und in Trailern gezeigt. Man hat offensichtlich gesehen, es hat Augen, es blinzelt, aber nie hat Freak gesagt, hey, das ist übrigens neues Pokémon, das ist einfach so verschwiegen worden. Interessant, oder? Versuchen also, um wir es mal zu fangen. Ich möchte nämlich unbedingt wissen, welchen Typen es hat. Ich dachte Stahlgift, aber vielleicht ist es ja Gestein, weil Wasser ist ja sehr effektiv. Beispiel natürlich wieder, ne? Wie immer. Da bin ich jetzt total gespannt. Welchen Typen hat es? Doch, Stahlgift. Es soll entstanden sein, als ein unbekanntes Gift-Pokémon von einem Motorbesitz ergriff, der in einer Schrottfabrik zurückgelassen wurde. Was? Als momentan Gift-Pokémon, also ein Gift-Pokémon hat diesen, dieses Motor äh, eingenommen. Nur wir wissen halt nicht welches Gift-Pokémon, aber irgendeins. Okay, aber ja, Stahlgift, wie ich dachte. Und nicht Gestein. Hätte auch sein können, weil es so, ich weiß nicht, ein bisschen gesteinhaftig ist, halt, ne. I don't, I don't know. Ähm, hart wie Stahl. Ja, hier sind ganz viele Stahltrainer, wie es scheint mir gelegen habe ich kein problem mit ja ich wollte zeigen wie widerständig stahl pokémon widerstandsfähig -Pokémon sein können ich glaube da hinten auf dem turm ist vielleicht der gegner würde sein könnte <lacht> ja das ding haben wir gerade gefangen hat lustigen mund <lacht> äschern wir es ein <lacht> Ich will unbedingt neue Feuerattacken lernen. Ich, ja, komm, ich ja TMs herstellen. Leute, real Farm, aber kein Bock, ey, kein Bock. <lacht> kann du einfach schon die Schwachstelle von stahl But of course, ich kenne jede Schwachstelle von jedem Pokémon. Hier ist ein Navita irgendwo. Okay, interessant. Hier ist eine Schla schlingelige Schlange. Boah, okay, der Motor ist echt schnell. Bitte sag mir nicht, das Ding wird das riesige Gegnerfähig sein. Bitte, bitte nicht. Das könnte sonst noch zu chaotisch werden. Das ist auch noch so ein großes Gebiet. Naja. Warum ein Trainer? Bin ich an dem vorbeigerannt? Ja, bin ich. Hallo Trainer! Es war total riesig, gigantisch, aber was es genau war, weiß ich nicht. Weißt du auch nicht, hm? <lacht> Der Blick. Oh. It's a tree. Ein Schneebedeck. <lacht> Und es fängt an zu schneien. Ich glaube, es ist offensichtlich, dass man hier einen Feuerpuppen haben soll. Sollte man eigentlich schon von Anfang an so spielt, meiner Meinung nach, wegen den ersten beiden reden, aber jetzt ist es auf jeden Fall offensichtlich. Yeah! Ba-ba-da-baum! Ja, die Pummel sind aber auch richtig krass. Okay, sie weiß also auch nicht, welches riesige Pokémon uns erwartet. Das werden wir auch erst in der nächsten Folge herausfinden.